Dieses Video erklärt die Additionsmethode, auch Additionsverfahren genannt. Mit diesem Verfahren lassen sich beliebig große lineare Gleichungssysteme elegant lösen. Hier als Beispiel ein Gleichungssystem mit vier Gleichungen und vier Unbekannten. Wer dieses Video zu Ende schaut, sollte in der Lage sein, dieses Gleichungssystem zu lösen. Beginnen wir mit einer banalen Gleichung. 3 plus 4 ist gleich 7. Eine Gleichung verhält sich wie eine Balkenwaage. Wenn links wie rechts gleich viel steht, ist die Waage im Gleichgewicht. Nimmt man eine korrekte, zweite Gleichung und legt ihre Werte zur Waage hinzu, bleibt sie im Gleichgewicht. Dies lässt sich gut nachvollziehen, wenn man die Zahlen auf den Schalen addiert. 5 plus 3 gleich 8, minus 2 plus 4 gleich 2 und 3 plus 7 gleich 10. Diese Addition lässt sich ebenso bei den Gleichungen durchführen. Ziehen wir dazu einen Strich unter beide Gleichungen und zahlen zusammen. 3 plus 5 gleich 8, 4 plus minus 2 gleich 2 und 7 plus 3 gleich 10. Wir erkennen 8 plus 2 gleich 10. Gehen wir einen Schritt zurück. Statt die zweite Gleichung einfach nur auf die Waagschale zu legen, multiplizieren wir diese zuerst mit dem Faktor 2. Um den Faktor klar von der Gleichung abzugrenzen, ziehen wir auch hier einen Strich. Rechnen wir. 2 mal 5 sind 10, 2 mal minus 2 ist minus 4 und 2 mal 3 ergibt 6. Die Waage bleibt im Gleichgewicht. Die Summe links und rechts ist gleich groß. Führen wir dieselbe Rechnung unten bei den Gleichungen durch. 3 plus 2 mal 5 sind 13, 4 plus 2 mal minus 2 gleich 0 und 7 plus 2 mal 3 ist 13. Bemerkenswert ist, dass eine Summe 0 wird, hier rot markiert. Beide Zahlen dieser Spalte wurden so gewichtet und addiert, dass sie sich gegenseitig aufheben. Durch geschickte Wahl der Faktoren wird jede Summe von zwei Zahlen gleich 0. Das Vorgehen ist relativ einfach. Betrachten wir dies am Beispiel der ersten Spalte. Beide Zahlen 3 und 5 werden übernommen und gegenseitig vertauscht. Anschließend wird bei einer der beiden Zahlen das Vorzeichen geändert. Auf diese Weise erhalten wir die gesuchten Faktoren. Addieren wir nun die gewichteten Gleichungen. 5 mal 3 plus minus 3 mal 5 ist 0, 5 mal 4 plus minus 3 mal minus 2 ergibt 26 und 5 mal 7 plus minus 3 mal 3 ist gleich 26. Wie gewünscht fällt die erste Spalte weg, sie wird gleich 0. Die Summe links und rechts bleibt identisch. Der Vergleich mit der Waage erübrigt sich, wir blenden sie daher heraus. Gehen wir einen Schritt weiter. Diesmal enthalten beide Gleichungen je zwei Unbekannte, x und y. Am Prinzip ändert sich dadurch nichts. Ziel ist, durch geschickte Wahl der Faktoren die Gleichungen so zu gewichten, dass bei ihrer Addition eine Unbekannte wegfällt. Beginnen wir. Zuerst soll die Spalte mit der Unbekannten y wegfallen. Wir nehmen die Zahlen bei y, tauschen diese und ändern ein Vorzeichen. 4 und 2 haben einen gemeinsamen Teiler und lassen sich daher vereinfachen. Die Faktoren sind 2 und 1. Wir rechnen 2 mal 3x plus 1 mal 12x gleich 18x, 2 mal 2y plus 1 mal minus 4y gleich 0 und 2 mal 16 plus 1 mal 4 gleich 36. 18x ist gleich 36, x somit gleich 2. Eine Variable ist nun bekannt. Mit demselben Vorgehen lässt sich auch y berechnen. Diesmal muss x eliminiert werden. Wir tauschen die Zahlen 3 und 12 und ändern ein Vorzeichen. Mit dem gemeinsamen Teil 3 lassen sich auch diese Zahlen vereinfachen. Die Faktoren sind 4 und minus 1. Nun die Addition. 4 mal 3x plus minus 1 mal 12x ergibt 0. 4 mal 2y plus minus 1 mal minus 4y ist 12y und 4 mal 16 plus minus 1 mal 4 ergibt 60. y muss gleich 5 sein. Soeben haben wir ein Gleichungssystem 2x2, also zwei Gleichungen und zwei Unbekannte, mit dem Additionsverfahren gelöst. Dieses Verfahren lässt sich auch bei viel größeren Gleichungssystemen anwenden. Schauen wir uns das schematisch an. Diese vier Farben symbolisieren eine Gleichung mit vier Variablen. Jede Farbe steht für eine Unbekannte. Um ein Gleichungssystem exakt zu lösen, benötigt man ebenso viele Gleichungen wie unbekannte. In unserem Beispiel vier Gleichungen. Hier dargestellt ist ein Gleichungssystem, kurz GLS mit vier Gleichungen und vier Unbekannten. Beginnen wir mit der Additionsmethode. Die ersten zwei Gleichungen werden so gewichtet und addiert, dass eine Unbekannte wegfällt. In unserem Beispiel rot. Anschließend werden zwei weitere Gleichungen addiert und dieselbe rote Unbekannte eliminiert. Dabei spielt es keine Rolle, welche Gleichungen gewählt werden. Einzige Regel, dasselbe Gleichungspaar darf nur einmal verwendet werden. Dies wird so oft wiederholt, bis die rote Unbekannte vollständig wegfällt. Das ursprüngliche Gleichungssystem 4x4 wurde auf 3x3 reduziert. Das geht so weiter, bis am Schluss eine Gleichung mit nur einer Unbekannten übrig bleibt. Diese Gleichung lässt sich lösen. Das Resultat, hier pink, setzt man rückwärts in die vorhergehende Gleichung ein. Nun lässt sich auch die zweite Unbekannte, hier grün, berechnen. Pink und grün werden wieder rückwärts eingesetzt, um blau zu rechnen, und so weiter. Dieses Verfahren ist repetitiv und daher einfach zu programmieren. Ein Computer löst so selbst riesige Gleichungssysteme scheinbar mühelos. Mit diesem Wissen sollte das eingangs gezeigte Gleichungssystem lösbar sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg bei der Lösung.